Wenn du jetzt schon zum vornherein weißt, was für Kategorien oder was für Tags oder Schlagwörter du nutzen möchtest, dann kannst du hier unter Kategorien bereits deine Kategorie anlegen, zum Beispiel WordPress. Das ist dann die Titelform, ist WordPress. Dann kannst du hier alles rund ums Thema WordPress. Kategorie erstellen, dann ist diese Kategorie bereits erstellt und du siehst hier auch schon die Anzahl der Beiträge, die es dazu gibt. Und wenn du hier drauf klickst, dann werden dir alle Beiträge zum Thema Social Media, das kannst du auch hier oben noch ein bisschen äh, kategorisieren, werden dir direkt angezeigt. Dasselbe in grün auch bei den Schlagwörtern. Hier würde ich auch WordPress Dann vielleicht noch WooCommerce. Du hörst, ich habe eine ziemlich laute Tastatur. Das war ein Fehlkauf von mir, aber sie ist äh, ohne Kabel. Ne? Hier so ein Schalter zum Ein- und Ausschalten. Hier. Deswegen habe ich sie gekauft, weil ich ein bisschen freier sein wollte. Und jetzt hast du diese entsprechenden äh, Schlagwörter bzw. diese Tags auch erstellt und auch hier kannst du dann beim draufklicken direkt sehen, was mit Lorem Ipsum verschlagwortet ist.